Hallo, ihr wundersamen Wesenheiten halt da draußen. Wir begrüßen euch. Hallo. Es ist wieder soweit für Zack, Kartoffel, Schnack. Wie schön, dass ihr dabei seid. Heute mit einer neuen Folge von Da Da Da, da. Vorlesung. Ja, hier werden wir Geschichten, Erzählungen, Gedichte vorlesen, auch Sagen, Legenden, manchmal auch Märchen. Oh ja. Und heute mit einem Text von Eisenkessel gelesen von Anna Elisabeth K. Ja, wir wünschen euch Spaß dabei. Es geht übrigens um Weihnachten. Und bevor der Text gelesen wird, Isa. Ja. Wie findest du Weihnachten? Willst du deine ehrliche Antwort? Ja. Ja, nein. Also ich bin kein Weihnachtsfan. Ich mag den ganzen Kitsch nicht, diese gekünstelte Freundlichkeit nicht. Und Weihnachtsmärkte mag ich nicht. Punsch ist toll aber Weihnachtsmärkte nicht. Also ich persönlich finde ja Weihnachten recht gut. Mhm. Nur habe ich nie Weihnachtsstimmung in letzter Zeit. Nö. Die vergeht mir immer dann, wenn ich einkaufen gehe und schon Ende Juli die ersten Weihnachtsmänner in Regalen sehe. Dann schaue ich aufs Haltbarkeitsdatum und stelle fest, 3. November abgelaufen. Wow. Übrigens des Jahres, in dem sie drin stehen. Ne? Oh. Und dann denke ich auch immer, Moment mal. Die halten nicht mal bis Weihnachten und in dem Moment ist dann meine Weihnachtsstimmung hinüber. Völlig weg ja, vom Fenster. Ja. Es geht viel zu früh los im Jahr. Ja, und äh, ja, ansonsten Weihnachtsmärkte finde ich eigentlich an sich ganz cool. Da entdeckt man manchmal doch noch ein paar Sachen, die man noch nicht kannte. Ja. Vor allem fand ich es sehr cool, hier in Wien gab es einen Weihnachtsmarkt, ich weiß gar nicht mehr, wo der war. Da gab es einen Laden, der hieß Käsehimmel. Oh, das klingt und der wunderbar. War voll mit Käse. Also da gab es nur Käse zu kaufen und Milch. Und ich habe den gesehen und ich habe dort Käsesorten gesehen damals, also es ist leider zwei Jahre her, wir hatten ja immerhin Corona und da war ja nichts offen. Stimmt, da war ja was. Ja, ja, ja, ja. ich verdränge das auch gerne, aber mm, ja. Mm, mm. Darum gehen die Leute jetzt gerne auf den Mai Weihnachtsmarkt. Ja. Selbst die Muffels wie ich gehen jetzt gerne auf den Weihnachtsmarkt. Entsetzlich. Wirklich. Die Wirtschaft ist schuld. Die Wirtschaft ist schuld. Ja, naja. Ja, ja. ja. Jedenfalls waren dort Sorten von Käse drin. Mhm. Ähm, Käse mit Waldmeister. Okay. Schön ist, man durfte jeden Käse probieren. Boah. Aber im Ernst, ich hätte nicht gedacht, wie grässlich Käse in Waldmeister schmecken kann. Was? Deswegen ist er mir in Erinnerung geblieben. Es Kannst ist schrecklich, ich vorstellen. Wer sowas kauft, der schubst auch, schubst auch kleine Entchen vom Steg. Definitiv. Und unweigerlich. Ja. Na, Weihnachtsmärkte. Wenn, dann welche, die wirklich schöne Handwerksgeschichten äh, haben oder eben, wie du sagst, so Spezialitäten wie den Käsehimmel. Oder ja, ich habe mal einen Stand gesehen mit, keine Ahnung, 15 verschiedenen gerösteten Mandelsorten in süß, in pikant, in sauer, glaube ich, gab es die auch. Das war lustig. Ja, ja. wollte ich auch probieren, oder? Ja, ein-, zweimal dürfte ich was kosten, dann musste man kaufen. Ah. Aber das, das ist eh ist klar, richtig. also ja, wollen ja auch Geld verdienen. Ne? Ja. Ist auch völlig in Ordnung. Schade, wenn die dann so 15, 16 Sorten haben, dass ja. man halt immer durchprobieren kann und sagen kann, hey, die und die die will ich. Ja, ja. Oder nee, das ist überhaupt nichts für mich. Genau. Also ich habe gleich gekostet, die Bailey's Mandeln, die waren gut. Und die ist auch drin. Das war auch interessant. Und was ich interessant fand, ist, dass sie auf den Weihnachtsmärkten sogar schon Geldautomaten aufgestellt werden. In diesen ja. kleinen Häuschen drin. Mhm. Weil du kannst ja meistens nicht äh, mit Karte zahlen. Das da musst stimmt. du Geld abheben. Ja, und dann gibt es eine Gebühr dafür. Da musst Ach, du aufpassen, ah, wenn du das ah, machst. Äh. Die Gebühren sind je nach Jahresmarkt unterschiedlich. Einer beim Stephansdom zum Beispiel hier in Wien, der hatte 0 Euro, aber oh. der ähm, etwas weiter bei der Freiung hatte dann tatsächlich 3 Euro Abhebegebühr. Wow. Ja. Wobei der, der Markt bei der Freiung gefällt mir besser als beim, beim Stephansdom. Ja, der ist auch super, der Markt ja. dort. Vielleicht haben sie deswegen diese hohen Gebühren. Bei das kann sein, ja, aber <lacht> sie so, Ja, ja, ja, es so exklusive Standeln haben, ja. ja. Das Oder hatten sie zumindest immer. Ja, ja, ja. Selbstgemachten Seifen zum Beispiel waren dort Von, immer zu finden. -hmm. Und, äh, sehr viele so? gute Schokoladen, so. Ja. Und, und ein Stand, der hatte nur Punsch. Ja, genau. Und, und Porzellan, sehr viele schöne Porzellan-Tee, Kombinationshefer. Habe ich mir dort auch eins gekauft, war sehr cool. Ja. Und da gab es auch einen eigenen äh, Tee-Shop äh, drin, so, so einen Tee, äh, Stand. Mhm. und der hatte neben dem Teestand, also es gehörten zusammen, äh, noch so einen Räuchermännchen-Stand. Ah ja. Und äh, ich habe eine Kollektion Räuchermännchen gesammelt, insgesamt neun Stück. Mhm. Und dort habe ich noch eins davon bekommen gehabt. Okay. Und was ist jetzt ein Räuchermännchen? Ein Räuchermännchen ist ein kleines Holzmännchen, aus Holz versteht sich, ist ein Holzmännchen. Ja. Ja, Meistens mit einem Bart und einer Pfeife im Mund aha. oder auch nicht. Innen drin ist es hohl, man kann es auseinandernehmen mhm. und stellt eine Räucherkerze rein. Die zündet man an. Okay. Das ist so ein. Sieht das diese kleinen Kegelchen, oder? Ja, genau, so ein kleiner Kegel. Ah, -hmm. Und dann raucht es aus dem Mund raus <lacht> oder aus dem Schornstein oder was auch immer es gerade für ein Männchen ist und verteilt Luft in der Wohnung. Das ist süß. Und bringt einige Leute zum Husten und zum Niesen. Oder andere auch nicht. Oder andere auch nicht. Ah, ja. Schön ist, dass äh, es die Luft reinigt. Ah ja? Und danach ein bisschen durchlüften, von daher reißt du noch einmal <lacht> die Luft. Wenn ihr auf einem Weihnachtsmarkt ein Ständchen mit Instrumenten seht, unbedingt ausprobieren und spielen. Wenn ihr es dürft. Wenn ihr es dürft, natürlich. Ich habe auch schon welche gesehen, da stand dick und fett ein Schild nicht anfassen. Ja, das gibt es natürlich auch, aber wenn ihr die Möglichkeit habt. Ich habe auf einem Weihnachtsmarkt das erste Mal auf einer Hänge gespielt, auf so einer lustigen, sehr schön klingenden Trommel. Ja, das war nett. Das war nicht. Ich habe auf einmal meine Trommel kaputt gemacht. Traue ich dir zu? Ja. Ja. Aber war keine Absicht. Ich habe mich rübergelehnt über diese Absperrung und habe mir die Trommel angeschaut. Aha. Und von hinten kam so eine dicke alte Dame angelaufen. Ja. Und die hat mich ihre Handtasche am Hintern erwischt. Oh. Ich habe mich umgedreht, habe das Gleichgewicht verloren, bin auf dem Schnee ausgerutscht und in die Trommel geflogen. Ich steckte mit dem Kopf in der Trommel. Jawohl. Ich musste dir zum Glück nicht bezahlen. Der nette Herr beim Stand hat einen Lachanfall bekommen, dass er gemerkt hat, es geht mir gut. Ich habe diese Trommel vom Kopf genommen, habe nur lachen können. Und die Frau meinte nur: Stehen Sie doch nicht im Weg herum! Ich hab's eilig! Ja, ja, alles klar. Ja. Das sind die Besten. Ja. Das sind die Besten. Ja, und nun kriegt ihr von uns die versprochene Lesung. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Genießt es und bis bald. Tschüss. Bald. Und nicht aufhören, die Lesung kommt. Jetzt. Space Cats. Eine Weihnachtslegende. Da saß ich nun neben meiner Familie, vor uns stand der Weihnachtsbaum, grün, groß, mit goldenen Kugeln, gläsernen Zapfen und einem großen Stern auf der Spitze. Unter dem Baum stand eine hölzerne Krippe. Diese war mit Figuren aus Holz bestückt und blinkte mit all diesen neumodischen LED-Lichtern. Hinter der Krippe wurden die zahlreichen Geschenke von den blinkenden und bunten Lichtern beschienen aufgestellt. Diese Geschenke waren in verschiedene Papiere verpackt worden. In jedem hing eine Karte. Katja saß neben mir auf dem Boden und kraulte meinen Kopf. Das war sehr schön. Aber lasst mich erst einmal von vorne erzählen. Ich war wie jeden Tag schon vor allen anderen wach. Darum bekam ich auch mit, wie die Eltern auf Socken durch das Haus schlichen, hier und da ein wenig schmückten, Socken an den Kamin hängten und auf dem Teppich Fußabdrücke mit Asche hinterließen. Dann stand die Großmutter auf. Sie schaute immer streng und garstig, doch ab und zu gab sie mir etwas Leckeres. Heute stopfte sie die Socken der Kinder, voll mit Süßem, Geld und Nüssen. Als diese nächtliche »Wir tun so, als würde sich der Weihnachtsmann für uns interessieren« Aktion beendet war, wurde das Frühstück vorbereitet. Ich passte auf, dass mich niemand sah. Dann schlich ich mich in die Küche. Hier waren die Mutter und Großmutter dabei, das Frühstück zu bereiten und nebenbei auch gleich das Festessen für den Abend. In der Küche begab ich mich unter den Tisch und wartete ab. Ja, das war auf jeden Fall Fisch, der dort auf der Platte lag. Als niemand schaute, schnappte ich mir ein paar Scheiben und verschlang diese genüsslich. Dann schlich ich wieder aus der Küche. Würde man mich entdecken, bekäme ich nur wieder Ärger. Durch das Haus zu kommen war kein Problem. Es war ja auch sehr groß und es führten mehr als nur zwei Wege zu meiner Kammer. Ich stand erst wieder auf, als die Glocke zum Frühstück geläutet wurde. Ich streckte mich ausgiebig und ging dann in den Flur zu dem großen Wandspiegel. Der war dort meisterlich angebracht worden und reichte noch dazu bis auf den Boden. Ich musste schon sagen, dass ich äußerst gut aussah. Katja eilte gerade an mir vorbei und tätschelte meinen Kopf. Dann kam schon Max und warf einen Flummiball nach mir. Ich war aber auch schlau genug und berechnete den Winkel. Dann sprang ich hoch und fing den Ball auf. Max schaute mich grimmig an und ging wieder in sein Zimmer. Ich mochte ihn nicht sehr. Immer warf er Dinge nach mir, und wenn ich sie dann auffing, wurde er böse. Den Ball ließ ich einfach liegen und schlenderte gemütlich die Treppe nach unten. Das Frühstück der Familie war sehr merkwürdig. Es war das erste Weihnachten ohne den Großvater. Dazu kam, dass mein Diebstahl von dem Räucherlachs bemerkt worden war. Natürlich schimpfte der Vater mich gleich gewaltig. Ja, mitunter hatte ich sogar richtig Angst vor ihm. Vor allem jetzt, während er mit der Zeitung nach mir schlug. Ich rannte schnell die Treppe wieder hinauf. Wahrscheinlich wollte er mich wieder in meine Kammer sperren. Auf den letzten beiden Stufen hätte mich fast die Zeitung erwischt. Das tägliche Joggen tat Vater scheinbar gut. Er wurde immer schneller. Dann sah ich aus dem Augenwinkel wie er sich komisch verdrehte und die Treppe wieder hinuntersauste, schneller als zuvor hinauf. Ich schaute ihm verzückt hinterher. Dann sah ich den Flumi auf der Diele hüpfen. Schon folgten der Aufschlag und das Schmerz erfüllte Keuchen. Mutter rannte aus der Küche, sah Vater und schrie um Hilfe. Oma war ihr trotz des Alters dicht auf den Fersen. In der Küche schepperte es. Max kam heraus. Ich sprang auf die Statue unter der Treppe und eilte an der dort unbeachtet liegenden Zeitung vorbei in die Küche. Das schön leckere Essen lag auf dem Boden. Katja war bleich im Gesicht und hatte Tränen in den Augen. Oma telefonierte, während Max und Mutter Vater vom Boden hoben und ihn in den Ohrensessel im nahen Wohnzimmer setzten. Den Sessel mochte er nicht, Mutter hatte ihn vor ein paar Monaten überteuert bei einem Teleshopping-Sender erstanden. Da hatte Vater aber mal recht, der passte wirklich gar nicht in das Wohnzimmer. Ich lag aber gerne auf ihm. Er war für mich wie geschaffen, ein wahrer Thron. In meine Kammer hätte er sehr gut gepasst. Aber statt ihn zu bekommen, teilte ich mir den Platz mit einem Regal voller Putzmittel. Als wäre in dem Haus nicht genügend Platz. Ja, seit Großmutter hier wohnte, war wirklich weniger Platz. Drei Zimmer gehörten ihr und ich durfte diese nicht mehr betreten. Aber genug Platz war noch immer. Katja hatte Vater etwas Wasser gebracht und kühlte mit Eis sein Bein. Ich nutzte die Gelegenheit und machte mich in der Küche über den restlichen Lachs her. Auch die Milch und die Butter waren nicht zu verachten. Ich machte hier immerhin sauber und half. Das war ja wohl das Mindeste, was ich tun konnte, nachdem man mich die Treppe hinaufgejagt hatte. Dann klingelte es an der Tür. Zwei Männer kamen herein. Ich kannte sie nicht. Das war aber auch nichts Neues. Viele Besucher kannte ich nicht. Diese hier aber luden Vater auf eine Liege mit Rollen und nahmen ihn mit. Das war bestimmt die Strafe für seine Taten. Vielleicht hatte aber auch Garfield ihn bestraft. Wer konnte das schon sagen? Oma ging mit den Männern und Vater hinaus und kam nicht wieder. Mutter kümmerte sich um Max und Katja. Sie zogen sich an und gingen hinaus. Mich hatten sie vergessen. Es gab da so einen Weihnachtsfilm, der ständig wiederholt wurde. Da wurde ein Käffin allein zu Hause vergessen. Ich denke, so muss der sich auch gefühlt haben. Also überlegte ich, was dieser Kevin getan hatte. So begann ich weiter in der Küche aufzuräumen. Dann wurde mir so schlecht, dass ich mich übergeben musste. Aber dennoch, ich wollte helfen. Also aß ich weiter, bis ich an ausgewählten Stellen kleine Häufchen meines Erbrochenen gelassen hatte. Dann kümmerte ich mich um die Tischdecke und das Geschirr. Leider war ich so klein, dass ich die Decke mit mitsamt dem Geschirr vom Tisch holte. Das erschreckte mich so, dass ich ins Wohnzimmer floh. Dummerweise trat ich auf den Flummi, und dieser flog im hohen Bogen an das Bild über dem Kamin. Das große Gemälde der ganzen Familie geriet ins Wanken und fiel auf den Fliesenboden dann kippte es in den Kamin und fing auch bald Feuer. Danach begannen auch die Socken zu brennen. Die Schnapsflasche, welche Mutter für Vater in den Socken getan hatte, schlug auf dem Boden auf. Die bernsteinfarbene Flüssigkeit breitete sich bis zur Eingangstür aus und begann zu brennen. Ich ging in die Küche und schleifte das feuchte Tischtuch zu dem Feuer. Ich wusste ja, dass man Flammen so löschen kann. Leider war es wohl nicht feucht genug. Und so brannte nun auch das Tischtuch. Mein Erbrochenes begann zu qualmen und zu stinken. Also bemühte ich mich, eines der Fenster zu öffnen. Vater hatte einiges in ein Smart Home investiert und so musste ich nur die Fernbedienung benutzen. Leider wusste ich nicht, welche Taste für was zuständig war. So schaltete ich, erst einmal die Discobeleuchtung beleuchtung ein. Dann fuhr ich alle Rollläden herunter und öffnete die Fenster. Der Rauch zog ab und das Feuer breitete sich weiter aus. Also drückte ich nun ein paar weitere Knöpfe an der Fernbedienung. Die Folgen waren weiterhin farbenwechselnde Lampen, hoch- und runter fahrende Rollläden und Fenster, die auf- und zugingen. Es dauerte gar nicht lange, bis wieder fremde Menschen zu Besuch kamen. Diese hatten Helme auf dem Kopf und trugen alle das Gleiche. Mit einer Axt schlugen sie einen Rollladen und das Fenster dahinter kaputt. Das würde Mutter gar nicht freuen. Dann schütteten sie ganz viel Wasser in den Flur. Das fand ich gar nicht lustig und wich zurück. Ich wusste, dass Mutter absolut böse sein würde und Oma würde bestimmt Opa folgen, wenn sie das Gemälde sehen würde. Die Leute benötigen recht lange, aber dann war das Feuer aus. Langsam ging ich auf die Leute zu und stellte mich ihnen in den Weg. Eine Frau sah mich und tätschelte mir den Kopf, genau so wie Katja das immer tat. »Na, Kleine«, »Hast du die Home-Anlage betätigt?« fragte sie mich, ging aber ohne auf eine Antwort zu warten weiter. »Menschen sind ja so dumm!« Dann kam Mutter wieder, ohne Oma, Vater, Max und Katja. Als sie das Chaos sah, wurde sie bleich. Mir war das egal. Ich legte mich auf den Ohrensessel im Wohnzimmer und schlief sofort ein. Durch den lauten Streit zwischen Oma, Vater und Mutter wurde ich wach. Katja lag bei mir und weinte. Max schaute sauer vor sich hin. Dann meinte Mutter etwas von Weihnachten und dass man doch eine Familie sei und noch ein paar schöne Worte. Als sie dann wirklich glücklich ins Wohnzimmer kamen und den Baum und die Geschenke sahen, wurden sie noch glücklicher. Ja, mir wurde an dem Abend etwas klar. Familien müssen zusammenhalten. Auch wenn sie sich mal streiten, sollten sie doch versuchen, eine Lösung für die Probleme zu finden. Und das möglichst ohne Streit. Katja saß neben mir auf dem Boden und kraulte meinen Kopf. Das war sehr schön. Gerade machte Vater sein Geschenk auf und fand darinnen neben seiner Schokolade eine tote Maus. Das war das Mindeste, was ich als Hauskatze meiner Familie an Weihnachten Gutes tun konnte. Ja, liebe Zuhörer, das war's mit Space Cats, eine Weihnachtslegende. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Ich fand das war ein sehr schnurriges Abenteuer, extrem süß. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich dabei. Ich habe das richtig schön in Bildern gesehen. Ging es euch auch so? Ja, auf jeden Fall schicken wir euch unsere Grüße. Schön, dass ihr dabei wart. Gerne könnt ihr uns auch fünf Sterne bei Apple, Spotify und Co. hinterlassen. Auch äh, bei YouTube, Facebook und Instagram mit einem Daumen hoch bewerten. Das würde uns sehr, sehr, sehr freuen. Und es hilft uns ein bisschen, der Statistik zu steigen. Ja, ihr könnt uns auch gerne eine konstruktive Reputation schreiben. Ich dachte, du meinst Renaissance. Oder war das Remission? Oder Rezeption? Warte mal. Rezession. Das war's, oder? Rezession schreiben, genau. Ja. So, so ja. habe ich es, ja, ja, genau. Rezession schreiben. bitte, unbedingt. Aber bitte konstruktiv und äh, nicht voll mit Smileys. Also Smileys sind natürlich schön, aber bitte nicht nur. Da können wir nicht viel mit anfangen, leider. Wir können kein Smileys. Oh, auch. Und äh, bei Twitter sind wir auch zu finden. Tatsächlich. Natürlich werden wir euch alles Mögliche so gut es geht verlinken. In diesem Sinne, möge die Kartoffel wachsen und tschüss. bye. bye.